potential for anything ein neues lieber freigeschaltet haben sehr interessant wir haben unten die beiden reihen voll oben leider nur zwei und hier noch gar keine aber leute das wird sich in dieser folge ändern willkommen zurück zu vvv, VVV. heute werden wir die rechte seite komplett abschließen also ich heute ich weiß ja nicht was ich heute sofort äh, kann sein dass wir zwei folgen dafür brauchen ich würde es mal sagen so dafür werden wir jetzt auf jeden fall nach rechts gehen. Ich glaube, wir müssen nach rechts, oder? Nein, Moment. Wir müssen nach links. Oder? Weil hier rechts gibt es ja keinen Weg. Dann gehen wir mal nach links. Ich dachte, wir müssen nach rechts, aber wir brauchen die linke Seite. Dann wenn wir hier nach links gehen, dann, seht ihr, dann haben wir einen Zugang zur rechten Seite. Weil sonst ist ja dieser ganze Tower und dann kommen wir da nicht durch und dann, ja, ist blöd. So, hier nach links und dann haben wir's. So, wir sind jetzt auf dieser Seite, genau. Wir können hier runter droppen, zack. Und ich habe es ja schon letzte Folge gesagt, wir werden die ganze Map vollfüllen und alle Trinkets sammeln, das ist meine 100% in diesem Spiel, das möchte ich erreichen. Ähm, weil das Spiel ja eh kurz ist und wir bald zu Ende sind mit dem Spiel. Und hier ist der letzte Raum. Von der linken Seite. Ja, das ist tatsächlich so. Da gibt es aber nichts. Ich hätte da tatsächlich irgendwas versteckt, aber ist nichts. Schade. Ähm, gut. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 ähm, viele Noch zu entdecken. Äh, entdecken. Ich kann nicht reden, Leute. Das ist manchmal so bei mir. Und hier ist tatsächlich einer davon. Geil. Ähm, ja, dann gibt es noch vier, die wir finden müssen. Das ist super. Da ist ein, ein V, okay. Okay, ich fliege gerade irgendwie ins Nichts. Und ich laber gerade irgendeinen Müll. Ist hier irgendwas? Ja gut, ein T-Porter. Research notes. Despite our best efforts, the dimensional stabilizer won't hold out forever. Its collapse is inevitable. Hm. diese Koordinaten sind noch nicht mehr von dieser Dimension. Okay. Interessant. Gut, hier ist ein Teleporter. Machen wir weiter. Ich will erstmal nach rechts tatsächlich, weil ich glaube hier rechts gibt es nichts. Oder? Aber also von hier komme ich doch. Ich bin zu weit nach rechts. Ich muss hier nach rechts. Hier, von hier aus. Richtig? Ja, genau. Ja, okay, hier gibt's, kann man nicht lang lassen, eine Wand, alles klar. na ja na gut, dann haben wir es zumindest versucht. Und ja, das sieht eigentlich cool aus. So diese vier Pfeile, die zeigen so zum Generator. Das finde ich echt cool. So, hier zack. Da, da, da, da. Oh, hier ist ein Generator. Hier ist ein Teleporter. Ich sehe lieber Teleporter, glaube ich. Personal log, I've had to seal off access to most of our research. Who knows what could happen if it fell into the wrong hands? Oh. Interessant. Da sollten wir vielleicht hin. So, zwei Teleporter fehlen noch. Aber eigentlich bin ich gerade. weil das das gelbe da links, das ist der Dungeon. Und irgendwie bin ich gerade wirklich interessiert in diesem blauen Raum. Wie kommt man da hin? Vielleicht durch den Teleporter? Ich weiß es nicht. Aber wir haben da oben rechts irgendwie einen Ort. Übersehen? Hm. Da muss ich noch mal nachschauen. Falls ich den nicht äh, komplett voll bekomme, dann ist das halt so. Weil es kann sein, dass es bei diesem Teleporter-Labyrinth ist. Und da habe ich halt keine Lust nochmal hinzugehen. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Ähm, wir sind jetzt hier. kann man nach rechts? Nee, ist eine Wand. Aber trotzdem will ich es nochmal ausprobieren. Doch, man kann hier rein. Alles klar. Und hier gibt's was? Der Tod. Ah, hier war ein Checkpoint, alles da. Du. Zack, zack, zack. Easy. Noch so ein Ding. Research notes. The final step in creating the dimensional stabilizer was to create a feedback loop. Oh, ich hab das schon gefunden. Okay, manchmal sind die doppelt oder so. Und hier ist der Dungeon, aber, wie gesagt, ich will alles finden, alle Räume, lass mich nach unten, zack, hier waren wir noch nicht, wir kriegen die Map schön voll, okay, vielleicht mache ich noch mal dieses Puzzle da, aber das weiß ich noch nicht, okay, hier ist der Dungeon, deshalb gehe ich da noch nicht rein, da fängt dann nämlich der Dungeon an, Ja, der Filter, was war das da oben hier? Outer Hole. Oh, das zählt sogar schon, als wären wir da. Alles klar. Oh, diesen Ort kenne ich. Hier gibt's ein Trinket. Oh, yeah. Okay, sehr komischer Weg, den wir gehen. What? Lol? Ist das ein Elefant oder so? Moment. Das ist ein Elefant. Warum ist hier ein Elefant? LOL! Mein Charakter ist traurig. Warum ist mein Charakter traurig? Okay. Vielleicht ein Easter Egg oder so. Vielleicht kläre ich euch noch in den Kommentaren auf. Oder ihr klärt mich auf. Mal gucken. Okay. 13. Wir haben jetzt 13 von 20. Nice. Was hat die, was hat die Map? Okay, das da oben wird wahrscheinlich noch von dem Dungeon sein. Wahrscheinlich das Ende. Und ansonsten, ich glaube, der Rest ist wirklich nur noch der eine Dungeon. Und dann die Teleporter, den mache ich glaube ich noch ausführen oder so. Muss mal schauen, ob ich ihn noch machen will. Ansonsten ist er ja unnötig Gut, dann würde ich sagen, fangen wir den Dungeon an. Und ich, ich lerne jetzt einfach Dungeon. Ist mir egal, Leute. Auch wenn es kein richtiger Dungeon ist, ich nenne es trotzdem Dungeon. Da war auf jeden Fall ein Elefant. Ich will mal gucken, ob ich da rüber noch ein bisschen näher fahren kann. Weil das interessiert mich schon, warum da einfach ein Elefant ist. Aber fangen wir an! boldly one way, was? Moment, ich muss... Nein, was, was, was? Conveying a new idea. One way room. boldly to go. Und das ist ein Trinket! Upstream, Downstream. Okay, wir werden die ganze Zeit hier weggepusht. Alles klar. The high road is low. Das heißt, oh Gott, da muss man ganz schnell sein. Okay, ich hab's. Nice! 14 von 20 Trinkets haben wir damit. Das ist nice. Von a new idea, ja, yeah, ja. Yeah. Boldly to go. Warte, bin ich denn jetzt? Das ist so verwirrend alles. Aber ah, ich bin jetzt auf der rechten Seite. Truth. Ist die Truth nicht gut? Oder warum kann uns die Truth killen? Give me Give me a, give me a v. Also ein V. Gib mir ein V. Ach so. Okay, das wird wahrscheinlich der schwerste Dungeon für mich. Also bisher ist es gerade... Dieser Raum ist bisher der... <lacht> Egal, was auch immer. Ich laber einfach gerade Müll. Select Track. Ich möchte gern äh, diesen und diesen Track. Ja, das sind gute Tracks. Custom Tracks. You chose Polly. Warum chose ich Polly. Moment, soll ich erstmal nach unten? Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten. Ich gehe erstmal nach unten. Aber. Zack. Nein, verdammt. Das sind diese Skelette. Weiß nicht, warum die böse sind. Hyperspace Bypass 5. Plane sailing from here on. Ach so, oh Kacke. Ich hab's richtig, glaube ich. Yep. Ha, ha, ha, not really. Okay. Was passiert hier eigentlich? Mhm. Mhm. Okay, das, ich ich finde das echt schwer. Vor allem, ich ja so wie Luigi. Und das... Das macht echt nicht einfacher. You just keep coming back. Ja natürlich, ich will dasselbe schaffen hier. Was denkst du denn? Ach, das schickt mich weg, ne? Ja, ja. Mist. Jetzt, okay. Guardian Not. Okay. Toller Knoten, den du da machst. Ein gordian Knoten. Äh, was? Was? Hast du das gewollt? Aber man kann nichts gegen die Musik sagen. Die Musik ist echt toll. Okay, sehr interessant. Backsliders. Warte, kam ich nicht von hier? Nee. Hey, man kann hier hoch. Warte, also, will ich da hoch? Ich glaube nicht, weil hier gibt es irgendwas. Und da will ich lang. Weil hier waren wir ja schon. Das, es gibt ja keinen Grund, hier lang, gehen, hier lang zu gehen. Gott. Ach komm. Sag mir bitte, sag mir zumindest bitte, dass hier irgendwas ist. Ja, da oben geht es weiter auf jeden Fall. Also hier oben, hier muss irgendwas Besonderes sein. Ach Mist. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nicht dahin. Ah, geletzt ist echt schwer. Geh mit dem Checkpoint, ich will nicht da oben sein. Da oben will ich später hin. Ach, wie, wie hat der mich getroffen? Dürfte ich will die treffen. immerweise. Ach, Mist. Na, komm. Hm. Ich stell mich echt richtig an, oder? Der letzte ist, ist aber auch anders, habe ich das Gefühl. Und wenn ihr denkt, ich sehe gerade richtig betrunken aus, ne, dann ihr müsst ihr das mal selber spielen. Das ist echt nicht einfach. Ich bin gerade echt zu dumm dafür. Ja, okay, jetzt gerade stelle ich mich ein bisschen an, aber komm. Was haben wir noch getroffen? Nein! Okay, den letzten habe ich echt absolut keine Ahnung, wie man das machen soll. Das. Wieso? Jetzt, okay. Gordian Gnod. Ah, jetzt kommt das gleiche, aber von der Seite. Okay, das killt uns. Nicht zu lange drauf stehen. You just keep coming back und hier ist unser 15. von 20 Trinkets. Problem ist jetzt nur, wie komme ich zurück? Jetzt mal ohne Witz. Ach so, oder? Na ah, Gott. Moment, auf den letzten muss dann stehen bleiben. Und dann Was? What? Wie bitte? Wie mache ich das? Ich kann da doch gar nicht stehen, oder? Das ist voreilig, glaube ich. Okay, was? lass mich da mal kurz stehen. Weil ich kann ja irgendwie nicht rüberrennen. Aber da sterbe ich doch. Da muss ich ja doch rüberrennen können. Aber das geht nicht. Was? Gott, jetzt habe ich Angst. Ich würde gerne wieder zurück. doch so, warte, hier kann ich. Okay, hat geklappt. Okay, da muss ich jetzt noch durch, aber komm Von der Seite ist das einfacher. Ja. Alles klar. Nice. Dann fehlen uns noch noch fünf Trinkets. Sie müssten hier irgendwo sein. Suchen so, wir sie. Der wir Ist ein Huhn? Lügen, lügen, lügen, lügen. Hat das Cuckoo lügen? Das das, das äh, lügen Kuckuck hat das kurze Beine? Larion Call Okay, da ist ein Trinket. Wie komme ich da ran? Moment Da muss ich wahrscheinlich von da oben irgendwie runterfallen. hatte also connecten wir vielleicht mit dem einen Raum aus dem ersten Dungeon? Das wäre lustig. Und ja, die Dungeons sind nicht wirklich in, äh, nicht in Order oder so, die kannst du machen wie du willst. Aber ich denke, dass ich diesen hier tatsächlich random, ich spiele jetzt wie blind, als letztes genommen habe, ist echt nicht schlecht gewesen. Ja gut, hier habe ich jetzt keinen Bock auf das Timing so. Das ist, das ist auch nicht das geilste, das wir mal rausfinden. Zack. The Solution is Dilution. Okay. Tut mir das weh oder so. Leider denn er. Leichter als Luft. Das Ding hier oder was? Da müssen wir dann warten dafür. Ach, das sind diese dieses Puff Puff, was da rauskommt. Die, diese Dampf halt. Ah, ich verstehe jetzt. Zack. Aber wir sind ja. Schwerer als das Ding. Level complete. Was? Das kann nicht sein. Ein Teleporter gibt es doch da links. Ich glaube, das ist das Ende. Deshalb werde ich jetzt halt zuletzt hingehen. Oder? Hm. Ich bin mir da jetzt auch nicht 100% sicher. Hey, hier links ist der, der, der, der Elefant. <lacht> Green Grotto. Hey! Da ist doch jemand. Der Million. Hey Captain, ich habe etwas äh, Interessantes hier gefunden, das gleiche, diese gleiche Warp-Signature die ich gesehen habe als wir gelandet bin, als ich gelandet bin. Jemand von Schiff muss hier in der Nähe sein. Vielleicht soll das Level auch das letzte Level sein? Weil es wirkt gerade auf mich wirklich sehr hart. Research Notes, everything collapses eventually. It's the way of the universe. Hanged Man Reversed? Was? Was? Was ist das denn? Oh nein, warum bin ich jetzt hier? Okay, Moment. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Wo muss ich lang? Was? Das killt mich. Zack. So vielleicht. Dooms. Okay. Moment, dieser Ort sieht genauso aus wie ein anderer Ort, wo wir schon mal waren. Oder verwechsle ich das gerade? Es sieht für mich persönlich so aus. Zorro. Okay. Parabolika. Seeing Dollar Signs. Okay, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wir sind im letzten Dungeon. Das ist so alles in einem gerade gemischt. Lol. Aber da kommt man nicht lang. Man muss hier runter. Scoop. Weil, hier kommen wir nicht her. Manic Mine. Will ich jetzt erst hin? Joa, warum nicht? Let's go. <lacht> ding, ding. Wie viele äh, haben wir eigentlich? Von den ähm, Stats. Trinkets Found. 15. Alles klar. Das heißt, wir haben noch fünf Stück. Mal gucken, ob wir sie in der nächsten Folge schaffen. Denn ich glaube, dass der Zwei wird dann sechs Folgen statt 5, wie ich anfangs dachte. Aber es ist alles okay. Kein problem. problem Call. und oh, ja ist war richtig hier nice wir haben 16 alles klar super gibt es auch wieder ein lies telling lies no papa Sicher? <lacht> chinese rooms was okay. what lies beneath noch mal schauen spikes do oh. <lacht> Okay, das war gut. Das fand ich gut. Sehr interessant. Okay, wo waren wir lang? Ja, man kann ja eigentlich nur rechts. Chipper Cypher, if you fall up. What? Oh Gott. Was ist das für ein Ort hier? Man muss da nach unten. Hier, zack. Man muss hier nach unten. Und dann? Da, da, da, da, da, da, da, da. Hm mega schwer what Was soll man das denn machen oh, ich hab's geschafft irgendwie komm jetzt kann ich hier kurz chillen nice da kommen die ganzen nice rein alles klar just pick yourself down okay ach warte müssen wir warten zack ich so in dieser Richtung. Wir müssen einfach nur runterfallen. Ne, ich mag das. Nicht. Ich will so fallen. Jetzt. Oh, wir müssen da dann aufhören. So. Nee, warte, so müssen wir machen. Und dann zack. Und dann noch mal nach oben. Oh Gott. Verwirrt mich gerade ein bisschen. Was? Ich bin nur so halb aufgelandet und dann halb doch nicht. Okay. Nein. Zack. Checkpoint. Und dann so. Moment. Zack. Und dann so. The Warning. Die Warnung. Okay. Oh Gott, wie viele Checkpoints sind da? Paraboliker. Hier waren wir. Siegen Dollar Signs haben wir auch schon ganz kurz gesehen. Wie kommen wir da denn durch? Hm. So vielleicht? Jetzt. The warning. Boing boing boing boing boing boing boing boing. Buh, buh, buh. Hört mal. Wenn ich jetzt noch ganz links gehen und dann auf. Lass los, <lacht> Getting here is half the fun. What? The Wrinkle in time. Oh lol Wir sind dann wirklich da wieder. Ich glaube, das ist ein Das halt nicht nach unten. Getting here is half the fun. Ich bitte. Was was Easy Mode, Ricky? Wie die, wenn die Was? Was ist gerade passiert? Moment. Wenig, wie die, sie, easy mode unlocked. You bitter tears, delicious. Oh Gott, wird das was Schweres hier? warte aber ich habe dann Trinket gesehen. Sag mir nicht, wir müssen hier so ein Parkour, großen Parkour machen, damit wir ein Trinket bekommen. Oh Gott, was wird das hier? Was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Easy mode Vicky, Vidi, Vini. Personal Lock. Ha! Nobody will ever get this one. Sicher? Leute, in der nächsten Folge werden wir schauen, ob wir das Spiel wirklich durchspielen können. Ich meine, uns fehlen nur noch ganze vier Trinkets und ein Crewmember und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Schaltet ein.